Ja, wie gewohnt wollen wir auch diese Woche einen Blick auf die interessanten Trades der Woche werfen und haben da gleich zu Beginn einen ganz interessanten Wert, der Wert mit dem Symbol BBIG, Winco Ranchers Incorporation. Und hier gab es heute wirklich massive Callkäufe, was ähm, einiges für den nächsten Monat vermuten lässt. Und zwar Callkäufe mit dem Streikpreis ähm, um die 5 Dollar. Sie sehen, hier 104.000 davon alleine 70.000 heute auf diesen ähm, September Call mit Streikpreis 5. Das ist charttechnisch auch genau oder sind so ziemlich genau die letzten zwei Hochkurse beim zweiten Mal hier Ende März hat es es nicht ganz erreicht, aber das kann jetzt durchaus interessant werden in den nächsten Tagen. Ähm, ob der Wert das hier erreicht, ich denke mal mit dem Callvolumen, was wir heute gesehen haben. Würde es auf jeden Fall ähm, dann Freitag noch weitergehen, wenn nicht sogar in der nächsten Woche. Zielpreis, wie gesagt, 5 Dollar mit weiteren Optionen hier im Kohlbereich Durchaus denkbar, also ein ganz interessanter Titel für die nächsten Tage. So von den News gab es jetzt hier bei dem Wert selbst gar nichts. Ähm, der Wert kommt aus dem ähm, ja, Bereich ähm, Leisure oder Consumer Cycling, ähm, Cycle, was wir... Ähm, ja, wo wir einige große Titel vielleicht auch mal in diesem Bereich ähm, nennen können. Ich glaube, der ähm, ähm, wohl mit bekanntestes Carnival Corporation oder Hasbro Incorporation, die hier im gleichen Segment zu sehen sind. Ähm, sonst aber, wie gesagt, wert der eher unabfällig ähm, mit keinen allzu großen Volumenausschlägen ähm, in den letzten Monaten irgendwo auffällig war, selbst bei den Sprüngen, die wir hier Anfang des Jahres gesehen haben und ähm, demnach kann das wirklich ein ganz interessanter Titel für die nächsten Tage werden. Was gab es sonst noch? Der Markt hat ja diese Woche ähm, oder die letzten 14 Tage doch etwas ähm, stärker mal korrigiert, zumindest gab es jetzt nicht die ständigen neuen Hochstände oder Hochkurse, da wollen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf schauen. Wir sehen es hier, der letzte Hoch oder das Allzeithoch notiert vom 7. Mai. Jetzt sind knapp zwei Wochen vergangen und es gab zwei Wochen ohne neues Allzeithoch. Das ist schon was Außergewöhnliches momentan im S&P, aber Sie sehen, wir sind ja sehr nah wieder an den Höchstständen. Es gab natürlich auch mal so eine Marktbereinigung, die notwendig war, aber so vom Trend kann man im Markt jetzt nicht sagen, dass es ähm, in irgendeiner Weise jetzt hier in größeren Abwärtstrend ähm, oder ähnliches ähm, momentan gibt. Es war einfach etwas volatiler und die Phase, die wir im April hatten mit ständigen neuen Höchstständen, konnte natürlich logischerweise auch in der Form nicht direkt so weitergehen. Ja, ansonsten gab es aber auch ähm, vielleicht mal die ein oder andere interessante Put-Positionierung oder besser gesagt ähm, mögliche Kandidaten für einen Short-Einstieg sowie bei dem Wert HIMX, wo es hier ähm, ja interessantes Chartbild gibt. Und zwar wird es jetzt interessant sein, wie weit die 10-Dollar-Marke hält. Hier gab es einige Wetten bis ähm, Juni, das ist unter die 10 fällt. Wir sehen auch hier massive ähm, Put-Verkäufe mit über 50.000 alleine heute. Wie erwähnt, einer davon war dieser Juni-Put auf 10. Aber man kann natürlich hier schon mal auf Verdacht schauen, dass es ähm, zu dem Durchbruch kommt. Ähm, oder natürlich dann den Alarm stellen, wenn es hier unter der 10-Dollar-Marke ist. Aber wenn Sie sich überlegen, das Ganze ist heute 4% im Minus. Ähm, wir haben gerade so den Gesamtmarkt, den S&P ähm, gesehen, der natürlich hier deutlich anders ähm, gelaufen ist in den letzten Tagen und das ist dann schon eher ein Zeichen für Schwäche. Vielleicht noch ein, zwei Werte oder Daten zum Wert selber. Kommt aus dem Halbleiterbereich, aus ähm, Taiwan. Quartalszahlen sind jetzt auch Anfang Mai schon gelaufen. Hier am 6. Mai haben jetzt, sage ich mal, keine allzu großen Veränderungen gebracht. Also dadurch hier das ähm, wohl interessante Chartbild für eine Short-Position. Oder dann über Derivate, über Optionen natürlich hier auch als einfacher Long-Put ähm, in dem Maße denkbar. Ansonsten gab es natürlich auch noch weitere Titel, die interessant waren diese Woche, wie Virgin Galactic. Ähm, da gab es ja eigentlich im Dezember die Meldung, dass die ersten ähm, Testflüge stattfinden sollen und ähm, ja, aktuell hat die ähm, hat Virgin Galactic das jetzt für Samstag einen motorisierten Testflug angekündigt und ähm, scheint wohl alle Probleme, die im Dezember mit Abnutzungen oder mit ähm, Steuereinheiten, die wohl noch nicht so funktioniert haben, ähm, wieder behoben sein. Von daher, der Wert heute einer der größten Gewinner, 16 Prozent im Plus. Wir sehen natürlich hier, sehr, sehr vieles war nur im kurzfristigen Bereich bis Ende der Woche oder bis nächste Woche. Aber das kann natürlich interessant werden, weil das hat als wirklich großer Druck hier auf der Aktie gelastet. Sie sehen, von 60 Dollar ist sie in der Spitze hier runtergegangen bis auf 15, weil man vermutet hat, der Zeitplan kann nicht eingehalten werden. Also da auch in den nächsten Tagen sich den ein oder anderen Blick drauf werfen, kann ein ganz heißer Kandidat sein für ein Turnaround, für eine Trendwende und das sind die 16% Prozent heute, ist sicherlich erst der Anfang. Ansonsten vom Chartbild aktuell ein Wert, der jetzt vielleicht gar nicht so stark mit Volumen in Erscheinung getreten ist, ist der Wert AMD. AMD ist sicherlich jeden ein Begriff. Wir sehen hier, eine sehr gute Unterstützung, kann man so sagen. Bei 72,5, 73 muss man sich auf den Cent festlegen. Aber da ist der Kurs, kann man seit Ende Juli nicht mehr darunter gewesen. Kann natürlich auf der anderen Seite auch ganz klar hier ein Signal für einen Short-Einstieg sein, aber auf jeden Fall eine interessante Unterstützung. Einige werden das oder haben das in den letzten zwei Tagen auch hier ziemlich für Neueinstiege genutzt, an genau in diesem ähm, Preislevel ist der Wert gedreht und von daher auch hier interessant zu sehen, wie es bei AMD jetzt in den nächsten Tagen weiterläuft. Sicherlich sollte der Kurs deutlich jetzt unter diese 73 gehen. Dann sind wir weiterhin in diesem Abwärtstrend, der quasi Ende April begonnen hat. Aber ähm, der gestrige Tag und heutige Tage lassen erstmal anderes vermuten, da ähnlich wie gerade bei dem Titel HIMX gesehen. Auch ganz interessant, hier nochmal drauf zu schauen, wenn dann die entsprechenden Preisniveaus hier erreicht werden. Also, das auf jeden Fall auch ein weiterer Wert, der hier ja besonders ähm, zu beobachten ist. Und sollten wir auch in Zukunft keines der Videos verpassen wollen, subscriben Sie einfach hier zu unserem ähm, Kanal und würde mich freuen, wenn Sie einen Kommentar da, da, da lassen oder die ein oder andere Anregung und ich Sie beim nächsten Mal hier wieder mit begrüßen darf. In dem Sinne, bleiben Sie gesund und bis bald.